Was meinen Sie? Sollte man sich erst binden, wenn man den potenziellen Partner oder Partnerin ganz genau kennengelernt hat? Oder sollte man die Entscheidung davon abhängig machen, dass man ihn oder sie noch besser kennenlernen will? Meine Antwort können Sie sich denken.